Vielen Dank, Team Milos. Und äh, es geht auch gleich weiter und zwar mit dem Team Open Button. Genau, das besteht aus Nicolas Stella, Justus, Frederik, Christopher und die Mentorinnen waren Martin und Caro. Genau, wir überlassen euch die Bühne. Viel Spaß. Okay, ja, unser Thema ist der Open Button und der wurde auch ja, unterstützt von Caroline und Martin, wie wir hier sehen. Und unsere Themen, die wir jetzt hier vorstellen, ist einmal, was ist der Open Button überhaupt? Brainstorming, Hardware und Software. Ähm. <lacht> Tut uns leid. Äh, der Open Button ist sozusagen eine Open Source Version des Amazon äh, Buttons, äh, Dash Buttons, äh, und ähm, Befehle können halt leicht, äh, werden über Bluetooth gesendet und dann kann man mit jeglicher Schnittstelle die Befehle äh, annehmen und äh, weiterverarbeiten. Der Open Button ist über einen Lithium-Ionen-Akku betrieben, den man über USB aufladen kann und wir haben dafür eine Platine gebaut, mit der man den Akku sicher über USB aufladen kann. Ähm, äh, und in der... In im Button selber drin ist einmal ein Mikrocontroller, der die Bewegung vom Joystick per Bluetooth an den PC sendet. Und auf dem PC ist dann ein, ähm, ist eine Software, die, die dann die Bluetooth-Signale empfängt und zum Beispiel Tasten-Eingaben ein, ein, ähm, simulieren kann. Unsere Arbeitsaufteilung war, dass Christopher unser Des das Design übernommen hat. Justus, Nikolas und ich haben das. Hier JavaScript übern ähm, übernommen und den und ähm, Justus und Nikolas haben den Arduino ähm, programmiert mit C. Und Frederik hat die Hardware. Die ursprüngliche Idee vom Open Button kam uns durch ein Video von einem YouTuber namens Skates702. In diesem Video war er auf einem Hackathon und hat, äh, und ein Freund von ihm hatte einen Xbox-Controller und mit dem hat er dann Git-Push, Git-Zeug -Git gemacht, also Befehle mit, äh, einfach in Bewegung ausgeführt und das habe ich als Idee vorgeschlagen und ähm, es wurde durchgesetzt wegen einem Meme, also haben wir ein Bild davon? <lacht> äh, ja. Wegen einem Meme, äh, make me sandwich, what? Make it yourself. Sudo make me sandwich, okay. Äh, das kommt von Linux, wo Sudo der Admin-Befehl ist, womit man alles ausführen kann. Okay, ähm, wir hatten öfters, wir hatten eine Schatulle, wollten wir eigentlich ursprünglich mit dem 3D-Drucker drucken, doch unser erster Versuch war eher ein weißer Klotz. Nun ja, das äh, ist nicht so gut gelaufen. Unser zweiter Versuch war dann, zu, die Schatulle war zu klein und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, mit dem Holz, mit dem, dem Lasercutter das auszuschneiden, das Holz auszuschneiden und dann mit zusammenzukleben. Ja, als kleine Demonstration können wir unsere PowerPoint mit unserem Open Button, den wir hier sehen, steuern und äh, wenn wir den bewegen, äh, können wir die PowerPoint steuern und ähm, das haben wir mit Node.js gemacht, der einfach Tastendruck simuliert. Und, ja. und dann nochmal danke an Benny, der uns das Icon da erstellt hat.